Hey Leute, ich bin's Conny und endlich habe ich mal ein paar gute Nachrichten zum Pet Simulator X. Die erste gute Nachricht ist, seht ihr diese Youth Chef Cat hier? Die wurde ja auf 50.000 Pets begrenzt, was ziemlich blöd war. Aber, wenn wir jetzt einmal auf Twitter gehen, sehen wir, David hat seine Meinung geändert. Good News. Ab jetzt wird es 100.000 Huge Chef Cats geben, statt der ursprünglichen 50.000, die ursprünglich übrigens unendlich waren. Aber ist ja auch egal. Sie haben es tatsächlich doch auf 100.000 erhöht. Und das bedeutet, dass viele von euch jetzt doch nochmal die Chance haben, die Huge Chef Cat zu bekommen. Weil 100.000 ist ein Cap, der ist machbar. Wenn wir einmal rübergehen zu My Restaurant und da einmal unten in die Infos reingucken, sehen wir die Huge Chef Cat. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt erst. Wurde schon 73.000 mal bekommen. Leute, ich war nur ein paar Stunden schlafen. Was ist passiert? Augenblick. Vielleicht ist die Nachricht doch gar nicht so gut. Chef. Cat, hier. 64.000 existieren schon. Es gibt schon 64.000 chef Cats. Okay, dann ähm, nehme ich das zurück. Ich habe ja gesagt, dass es exponentiell sein wird mit dem Wachstum, aber ich wusste nicht, dass das jetzt so schnell gehen würde. Ich dachte, wir wären jetzt bei 30.000 oder so. Aber nein, wir sind einfach schon bei 73.000 beziehungsweise 64.000, die es eingelöst haben. Falls ihr euch fragt, warum hier 73.000 stehen Während es in Pet Simulator gerade mal 64.000 gibt Es liegt daran, dass es manche Leute gibt, die zwar das Achievement haben Aber die Chef cat nicht eingelöst haben Weil dafür muss man ja Pet Simulator joinen Und manche Leute haben das scheinbar nicht getan Es gab Leute, die in meinen Chat geschrieben haben, es hat bei ihnen nicht funktioniert ich glaube das ehrlich gesagt nicht, aber wenn das bei euch der Fall sein sollte, könnt ihr den Support von Big Games kontaktieren. Aber die andere gute Nachricht ist, und dafür muss ich nochmal Twitter raussuchen und auf... Wo haben wir? Preston. Hier ist das Profil von Preston. Und Preston hat vor 17 Stunden geschrieben, Free-to-Play-Spieler werden das nächste Update lieben. Das nächste Update wird schon sehr angehypt von Big Games. Was da kommen wird, weiß ich nicht, aber ich habe ja im letzten Update gesagt, dass ich zumindest hoffe, dass sie die Zeit, die sie hier mit diesen eher schlechten Updates hier gespart haben, in ein großes, gutes Update stecken. Ob es wirklich so gut werden wird, ich weiß es nicht. Es gab schon andere große Ankündigungen, die am Ende eher gefloppt sind. Wir hoffen einfach mal, dass das Update gut wird. Ich meine, wir alle wollen noch mal wieder ein gutes Petsum Lauter X Update. Was Preston aber halt noch geschrieben hat, ist und zwar, Update wurde verschoben. Zuerst wird das 1. April-Update gemacht. Und das finde ich gut, weil jetzt kann niemand mehr sagen, dass das große Update, das so sehr angehypt wird, ein April-Scherz ist, weil es wurde jetzt noch mal eine Woche verschoben, was ich auch gut finde, weil das bedeutet ja, dass sie noch mal eine Woche mehr Zeit haben, um wirklich ein gutes Update zu machen. Und jetzt haben wir eine Woche für das April-Event. Beim letzten Mal gab es da ja die Hippo Melon Ich hoffe, dieses Mal wird es auch wieder ein Free-Exclusive-Pad geben. Also kein blödes Event-Pad, sondern wirklich mal ein Free-Exclusive-Pad, wie beim letzten Mal. Was glaubt ihr, was ist am 1. April-Event geben wird. Ich habe keine Ahnung, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das waren aber alle Updates, die wir zu Pet Simulator X haben. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir in die Kommentare. Klickt jetzt auf das Video, das sich hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!